Ja, guten Morgen, meine liebe Studierenden. Herzlich willkommen im Seminar Morphologie. Ähm, Sie müssen wissen, Morphologie zählt jetzt nicht unbedingt zu meinen besonderen Steckenpferden. Ähm, nichtsdestotrotz versuche ich in diesem Seminar mit Ihnen ähm, ein Thema, das auf den ersten Blick ähm, als Teilgebiet der Grammatik sehr trocken zu erscheinen mag. Ähm, und vor allen Dingen, äh, wissenschaftsgeschichtlich eher im Strukturalismus zu verorten ist, ähm, so aufzubereiten, dass ich äh, mit Ihnen tagesaktuelle Themen, wie zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache oder auch äh, moderne Formen der Wortbildung, ähm, siehe Hashtag-Bildung auf Instagram und so weiter und so fort, in diesem Seminar integrieren will. Nichtsdestotrotz muss ich im ersten Teil des Seminars ähm, die Wissensbasis äh, äh, herstellen, auf der wir gemeinsam diskutieren können. Dazu zählt heute eine Morphologie und eine mehr oder weniger die Übersicht über die Morphologie, die morphologischen Grundlagen, die Sie möglicherweise auch in diesem Sinne schon ähm, in der Einführung ähm, dargeboten bekommen haben und aus den verschiedenen Einführungen in die Linguistik kennen dürften, die Sie gelesen haben. Ich würde nach diesem ersten Einstieg, also nach diesem Überblick über das Thema, Übersicht über die verschiedenen morphologischen Grundbegriffe, ähm, heute gern Ihnen ein Beispiel vorstellen, mit dem ich mich aktuell beschäftigt habe, ne aktuell beschäftigt habe, trifft das nicht ganz, also mit dem ich mich vor kürzerer Zeit beschäftigt habe, nämlich äh, dem Phänomen der Negation. Und ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir immer eine Einführung machen, dann auch die Grundlagen der Morphologie problematisieren und einen aktuellen Anwendungsbezug zeigen, sodass wir diese Aspekte zusammen haben und die morphologischen Fragen nicht im luftleeren Raum stehen lassen, im Hinblick darauf, dass wir einfach ähm, Wortmaterial, das uns tagsüber begegnet, dann segmentieren und klassifizieren. Ja? Also möglicherweise... Gefällt Ihnen dieser Zugang und finden Sie Geschmack daran, dass wir uns ähm, ein wenig praktischer uns mit dem Gegenstand auseinandersetzen? So, zunächst erst einmal, was bedeutet Morphologie? Dafür hilft ein Blick in ein Wörterbuch oder wie hier in eine populärwissenschaftliche Enzyklopädie, wie es die Wikipedia ist. Also wir haben zum einen, wird der Begriff der Morphologie in der Biologie verwendet, dann in der Linguistik und in der Sportwissenschaft. Und wenn Sie sich alle drei Begriffe genauer anschauen, Begriffsdefinition oder diese Kurzbeschreibungen, werden Sie feststellen, es handelt sich im Wesentlichen um die Lehre von der Form von etwas. Also im Wesentlichen geht es immer um Strukturbeschreibungen entweder von Organismen oder von sprachlichen Einheiten oder eben von Bewegungsabläufen, die Sie in der Sportwissenschaft analysieren können. Und das ist der Kern im Wesentlichen der, der Morphologie. Es ist also eine bestimmte Perspektive auf sprachliche Einheiten, die nur einen Teilaspekt in den Blick nimmt, nämlich ihre Struktur. Morphologie ist also die Lehre von den Wortformen. Und wir beschreiben morphologische Elemente im Sprachsystem. Und mit diesem Sprachsystembegriff dürfte schon ein Name in Ihrem Hinterkopf auftauchen. Das ist nämlich der von Ferdinand de Saussure, in dem es darum geht, Elemente in einen systemischen Zusammenhang zu stellen und so zu ordnen, dass er ähm, äh, idealerweise das ganze Sprachsystem in seiner Logik abbildet. Wenn wir also an anderer Stelle von Sprache als Rechenmodell reden oder von Sprache als Netzwerk, dann können Sie sich bei Ferdinand de Saussure so etwas vorstellen wie die Sprache als Apothekerschrank. Ja, also das heißt, dort werden sprachliche Elemente einsortiert, man äh, beschreibt sie nach ihrer Form, dann zieht man Schublade auf, packt sie rein, schiebt sie zu. Und es geht dabei nicht zwangsläufig, dass eines dieser Fächer leer bleibt. Ja? Oder, sondern Sie müssen immer, neben der äh, das Interessante ist, in diesem Apothekerschrankmodell, dass Sie in diesem Sprachsystem auch Schubläden haben, die zwar systemisch befüllt sein müssten, für die aber die Sprache keine Einheit äh, ausgebildet hat oder nicht mehr ausgebildet hat. Ähm, und dann bleibt diese Schublade leer und diese Schublade müssen Sie aber gleichzeitig benennen, ja? also, weil sie sonst systemisch ähm, im Ganzen fehlen würde. Das schauen wir uns aber später an. Ähm, das Stichwort ist hier, sind die Nullalumwörfe. Gut, ähm, also dann, der Name Ferdinand de Saussure ist schon gefallen. Wir reden äh, mit ihm über die Formen strukturalistischer Sprachbeschreibung ähm, am Ende des äh, langen 19. Jahrhunderts. Und die Morphologie ist ein Teil der grammatischen und strukturalistischen Beschreibung von Sprache. Warum greife ich so weit zurück? Da hätte man Dessousieur jetzt nicht hier rauslassen können also der Übersicht? Nein, kann man leider nicht. Denn zwei zentrale Operationen sind mit der strukturalistischen Sprachbeschreibung sehr eng verbunden, nämlich die des Segmentierens und Klassifizierens. Das sind zwei basale linguistische Operationen, die wenn wir uns auf Form- und Strukturbeschreibungen einlassen, ähm, zentral sind. Deswegen setzen Sie sich bitte da immer dort ein, wo es irgendwo geht also, und nehmen Sie immer das Bild des Apothekerschrankes mit. Die Segmentierung läuft darauf hinaus, dass wir sprachliche Einheiten in erkennbare einzelne Elemente, also Segmente, zerlegen und danach klassifizieren. Das heißt, wir ordnen sie nach ihren Merkmalen Gruppen zu Mengen oder Kategorien, und sortieren sie, wie in diesem Apothekerschrank, eben ähm, bestimmten äh, Schubladen zu. Jetzt ähm, an diesem systemischen Beispiel erkennt man auch schon das, Ganze, das Problem des Ganzen. Es gibt halt dummerweise Einheiten, die sich nicht einer Schublade zuordnen lassen, sondern die möglicherweise zwei Schubladen zugehören. Und es gibt, das habe ich vorhin schon gesagt, auch Schubladen, die ab und zu mal leider leer bleiben. Ja, wie, ganz, wie funktioniert das? Also damit sprachliche Einheiten systematisch geordnet werden können, müssen sie zunächst segmentiert und äh, klassifiziert sein ähm, oder segmentierbar. Also ich muss sie überhaupt zerlegen können und ich muss sie überhaupt klassifizieren können. Und das Ganze hier durchgespielt an einem Beispiel von Minimalpaaren, die man bildet, um ähm, die... Grenzen sprachlicher Einheiten ähm, zu erkennen, also die Segmente besser zu erkennen, also Unerklärlichkeit versus unerklärlich, unerklärlich versus erklärlich. Erklärlich ist jetzt kein ähm, sonderlich gutes Wort, ja, aber äh, die meisten von Ihnen würden hier sagen erklärbar, in der nächsten Zeile habe ich das dann deswegen auch markiert, also erklärlich erklären, erklären, klären, klären, klar. Das sind Minimalpaare, die Sie bilden können und daraus können Sie unterschiedliche morphologische Elemente ableiten, ähm, nämlich ähm, zum Beispiel äh, Kite als äh, ein bestimmtes Element. Un ist sehr deutlich erkennbar, Lich eher. Dann haben wir eine Umlautbildung und die Endung en. Und diese morphologischen Elemente erfüllen eine spezifische Funktion. Ähm, nämlich im ersten Fall äh, bei Unerklärlichkeit ist das Substantivierung, dann haben wir Negationsphänomene, können Adjektive bilden, wir können äh, Präfixe an Verben anhängen. Das ist im Übrigen ein sehr spannendes Thema, ein sehr spannendes morphologisches Thema. Ähm, erkläre ich Ihnen aber, wenn Sie wollen, weil wir gerade bei Erklären sind, im Seminar selbst. Also merken Sie es schon mal, Präfixbildung ist eines der Themen, die wir äh, uns genauer anschauen sollten, vor allen Dingen im Hinblick auf die zusammengesetzten Verben. Schlussendlich können wir lexikalische Morpheme unterscheiden, das sind die, die dann selbst bedeutungstragend sind. Ähm, klar wäre so ein Fall und dann haben wir Infinitivendungen und Umlautbildungen. Ja, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass klar war, das jetzt eben sichtbar, Morpheme die kleinsten bedeutungstragenden Elemente des Sprachsystems sind. Es gibt die Bedeutungstragenden, das sind die Phoneme und die Bedeutungstragenden das sind die Morpheme äh, des Sprachsystems sind. Dann können wir auch uns zum Beispiel am synthetischen und analytischen Sprachbau äh, klar machen, was das schlussendlich bedeutet. Diese äh, synthetisch gebaute Sprachen äh, sind hinsichtlich ihrer lexikalischen Entitäten und der an sie angehängten ähm, Flexionsmorpheme zum Beispiel hier, also für die Konjugation Mutabor, das ist äh, der, der Zauberspruch im Kalifstorch ähm, das ist die erste Person Singular Futur 1 indikativ passiv die Sie erkennen an der ähm, an den einzelnen Elementen die für sich genommen bedeutungstragend sind, aber keine lexikalische, sondern grammatische Bedeutung tragen und daneben haben wir den analytischen Sprachbau, äh, wie im Deutschen ich werde gewechselt werden ungleich komplexer ist ähm, und äh, nicht mehr auf der Basis einer Segmentierung ähm, äh, eines, einer Worteinheit erschlossen werden kann. Grundsätzlich unterscheidet man nach ihrer Funktion drei Morphemklassen, ähm, die durch lexikalisch begriffliche Bedeutung gekennzeichnet sind und auf diese Weise ähm, ausdrucks- und inhaltsseitige Kerne von Wörtern bilden. Ja? Diese bezeichnet man als Basismorpheme, ähm, äh, abgekürzt BM. Zum Beispiel wäre das Schön in Schönheit oder Klar in Klären, ähm, die einen bestimmten Stamm lexikalisch-begriffliche lexikalisch Bedeutung haben. Daneben ähm, unterscheidet man Morpheme, die, mit deren Hilfe man neue Wörter bilden kann. Ähm, das sind Wortbildungsmorpheme, zum Beispiel Kite, das haben wir in der vorangehenden Übersicht gesehen. Sie treten immer nur gemeinsam mit Basismorphemen auf oder Morphemenkonstruktionen und sind selbst keine Wörter. Also zumindest sind sie keine Wörter mehr. Sprachhistorisch kann das durchaus anders aussehen. Wortbildungsmorphemen werden gerne auch Affixe genannt, wobei man zwischen Präfixen, also die vorn stehen, ja, also die, mit denen man eine Einheit präfigieren kann und Suffixen, die rechts vom Basismorphem stehen, wie Ling ähm, in Flüchtling ja, ähm, oder äh, Schreiberling oder ähm, rechts vom Basismorphem stehen können. Und die Wortbildungsmorpheme haben zwar für sich genommen keine lexikalische Bedeutung, aber sie haben eine äh, strukturelle Bedeutung, die allgemein für die Klasse ist. Also sie können mit dem ähm, mit dem Wortbildungsmorphem Ling ähm, eine Gruppe von äh, Begriffen bilden, also serienbildend, reinbildend. Und damit äh, bezeichnen sie in der Regel, mit Ling bezeichnen sie in der Regel eine Person und die, man sagt diesem Wortbildungsmorphem Ling zu, dass es allgemein eher eine, einen pejorativen Nebensinn hat, also allgemein abwehrend ist. Schlussendlich, und das sehen Sie hier an diesem synthetischen Sprachbau am Beispiel des Lateinischen, haben wir eine ganze Reihe von Flektionsmorphemen, die nur in Verbindung mit Basismorphemen auftreten können. Und es werden dabei keine neuen Wörter erzeugt, wie bei Wortbildungsmorphemen, sondern neue Wortformen. Also das heißt, hier haben wir zum Beispiel die Erstperson Singular Foto 1 Indikativ und damit flektieren Spezifische Wortarten im Deutschen und es dient auch wiederum der Differenzierung ähm, des Wortartenbegriffs. Diese Flexionsmorpheme haben eine allgemeine grammatische Bedeutung. Ähnlich wie die Wortbildungsmorpheme, die eine strukturelle Klassenbedeutung haben, ist es so, dass die Flexionsmorpheme ebenfalls ähm, äh, sich systematisieren lassen und dann eine allgemeine grammatische Bedeutung haben. Zum Beispiel, wenn man über die Art und Weisen der Pluralbildung spricht. Dazu kommen wir noch. Ähm, interessant wird es jetzt hier mit dem Rückgriff auf das Systemische. Ähm, es gibt nämlich auch die sogenannten Nullformä-Morpheme. Das sind ähm, ausdrucksseitiges Nicht-Vorhandensein von Flexionsmorphemen. Das heißt, das ist, das ist genau die leere ähm, Schublade im Apothekerschrank. Ähm, wenn zum Beispiel ein Plural gebildet wird, ohne ausdrucksseitig erkennbares Flexionsmorphem, dann würde man ein Nullformmorphem annehmen müssen, weil man das Ganze in einem systematischen Zusammenhang denkt. Ja, aber also wichtig, ähm, Basismorpheme, Wortbildungsmorpheme und Flexionsmorpheme. Genau, schauen wir noch mal eben genau auf diese Übersicht. Ähm, hier haben wir genau dies nochmal abgebildet, als wir unterscheiden zwischen Wortbildungsmorphem das wäre Kite und Un, also das heißt, da hätten wir ein neues Adjektiv gebildet. Auch Lich ist ein Suffix, mit dem man Adjektive bilden kann. Wir haben Wortbildungsmorpheme mit Präfigierung, also das wäre, hier, das wäre die Affigierung mit Präfix und Suffix. Und hier ein Beispiel für ein Wortbildungsmorphem, das heißt, hier wurde aus einem Adjektiv ein Verb gebildet. Das sollte eigentlich klar sein. Neben Morphemen werden Morphe und Allomorphe unterschieden. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier einmal an dem Beispiel. Also, Sie sehen in der linken, linken Spalte, bilden wir erst einmal Minimalpaare: Tische, Tisch, Tisch Banken, Bank, Banken, Bank und Bänke. Und können jetzt hier entsprechende Morphe unterscheiden und aus diesem konkreten Material, ja also Morphe bilden. Und diese wiederum ähm, sind, wenn sie nicht systemisch ähm, betrachtet werden, haben wir hier die Morphe, die, sich, die an diese Basismorpheme angehängt sind, nämlich E, EN und Umlaut E. Diese Morphe wiederum signalisieren so etwas wie Plural, dieses auch und dieses auch und können dann Minimalpaare daraus bilden, nämlich einmal haben wir ähm, Tisch, Bank, Bank und die Umlautbildung, die dann wiederum für den Plural steht, während für alle anderen äh, ich lexikalische Bedeutung angeben kann. Das Ganze können Sie auch mit ganz mit vielen verschiedenen ähm, äh, Nomina durchdeklinieren. Wir haben hier die unterschiedlichsten Formen der Pluralbildung ähm, die man Schaf-Schafe, Bett-Betten, Katze-Katzen, Kind-Kinder, Auto-Autos und so weiter und so fort. Und wir haben hier an dieser Stelle, wenn man das so will, ja, die Klammer, wir haben wir die Umlautung und vor allem das null -Alumorphs. und das Ganze, das kommt noch dazu, das heißt, deswegen ist es hier in Klammern gesetzt, ja, also das sind Spezialfälle, weil wir dann eine Pluralbildung hier oben haben, E und ER, und dazu aber noch die Umlautbildung kommt. Und Sie sehen, dass alle diese Varianten, also alles, das was Sie hier auf dieser Folie sehen, Allomorphe als Varianten des Pluralmorphems sind. Und das sind unterschiedliche Realisierungsgrade, Also das sind Varianten. Allomorphe sind Varianten eines Morphems. Also haben dieselbe grammatische Bedeutung, aber sind strukturell oder formal anders dargestellt. Und ich gehe nochmal zurück. Ob dem so ist, ja, also das heißt, wir haben Sprachhistorisch entwickeln sich halt Pluralform auf spezifische Art und Weise. Und ähm, jetzt ist es das eine zu sagen, ja, wir haben halt irgendwie, wir haben einen Stamm und da hängen wir irgendwas hinten an. Aber das sind 750 unterschiedliche Varianten und die haben alle dieselbe strukturelle Bedeutung. Ähm, würde man heute aus der Perspektive einer kognitiven oder Konstruktionsgrammatik ein wenig anders sehen. Ja, also Da wäre man nicht so schnell bei der Sache zu sagen, wir machen mal die Schublade auf des Apothekerschranks und alles, was an unserer Nomina hinten dranhängt, ähm, betrachten wir mal als Pluraländerung. So, was nämlich sich beobachten lässt, und das Ganze sieht auch die strukturalistische Sprachbeschreibung schon, ist, dass die, der Freiheitsgrad und die Bedeutungsqualität von Morphem sich nicht ähm, in die Werte 1 und 0 zerlegen lässt, sondern dass diese graduell ist. Ähm, deswegen haben Sie hier diese, Kreuz, äh, diese Kreuzmatrix, lexikalisch, grammatisch, das hatten wir schon, diese Unterscheidung, Differenzierung nach der Bedeutung, und ob sie frei oder gebunden auftreten können. Frei lexikalisch sind in der Regel alle äh, Lexeme, die sie, ähm, also alle Worteinheiten, die eine eigenständige Grammat äh, lexikalische Bedeutung haben. Dann gibt es seltenere, die sprachhistorisch ähm, sich auf dem Weg hin zu Präfix oder Suffix bewegen. Ähm, dann haben Sie ähm, bei grammatischen Strukturen. Einige, die etwas seltener sind und andere, die wiederum häufiger sind. Das sind aber äh, Sprachgebrauchs- und Frequenzphänomene, bei denen man jetzt heute sagen würde: Ja, äh, den Infinitiv mit zu, den gebrauchen sie halt seltener. Und ähm, ob jetzt daraus eine Qualität für die Kategorisierung entsteht, das sei mal dahingestellt. Also, und ähm, wie sich das im Hinblick auf Freiheitsgrad und Bedeutungsqualität bezieht, ähm, Daraus kann man jetzt auch nicht zwingend ein Argument machen. Ja, aber die Kreuzmatrix so, dass man das einmal so sortiert und ordnet. Darüber hinaus, interessant, sprachhistorisch gibt es unikale Morpheme, ähm, die selbst nicht reinbildend sind und nur ähm, in einer Reihe nachweisbar sind, ähm, die äh, wie Schornstein, ja, ähm, die, deren Bedeutung verblasst ist, also die wir sprachhistorisch nicht mehr kennen, Möglicherweise kommt es von so etwas wie emporragen, aber geschenkt. Zentral auch weiter für die äh, Morphologie selbst ist die Überlegung, dass Allomorphe und Morpheme in homonymer und synonymer Relation zueinander stehen können, wobei sich hier die Begriffe des Gebrauchs der Homonymie und Synonymie nicht von anderen ähm, Wissenschaften unterscheiden. Also synonym sind Elemente, die unterschiedlichen Ausdruck haben, äh, aber eine Bedeutung, zum Beispiel sind das die Allomorphe des Buchalmorphems, dabei hat man es gerade, oder Homonymie, dann, wenn Elemente desselben Ausdrucks unterschiedliche Bedeutung haben. Das trifft vor allen Dingen, ähm, also das Morph-en als Wortbildungsmorphem wäre ja ein Beispiel für die Infinitivendung bringen. Ähm, oder das äh, also wäre Infinitivendung, also Wortbildungsmorphem, ähm, äh, beim Verb oder es wäre äh, Flexionsmorphem, äh, äh, wenn man den Nominativ Plural bildet, also ein Allomorph des Pluralmorphems. Ähm, und schlussendlich haben Sie Homonymie bei zahlreichen äh, Basismorphemen, ähm, um das jetzt mal hier nicht zu vergessen. Ähm, die typischen Beispiele sind Schloss, Pferd und so weiter und so fort. Also Sie kennen das. So. Ein Beispiel, die morphologische Negation mit un. Das haben Sie ganz äh, am Anfang gesehen mit, den, äh, mit unerklärlich, unerklärlich. Das heißt, dass man in der Morphologie davon ausgeht, Ja, das kann man einfach systematisch scheiden. das wird hier segmentiert. Dann haben wir ein Präfix und ein Adjektiv. Das hängen wir zusammen, dann haben wir ein neues Wort. Aber schlussendlich ist das Adjektiv nur negiert. Ähm, ich würde Ihnen heute ganz gern ähm, Belege vorstellen, die möglicherweise illustrieren, dass das nicht so ganz einfach ist, ja, dass man sich ähm, vor allem, wenn man sich mit Sprache auseinandersetzt, dass es sich nicht so ganz einfach machen kann. Dem Ganzen liegt natürlich nachfolgend zu ähm, dieser Sühe strukturalistisch eine Vorstellung davon zugrunde, dass wir bestimmte sprachliche Einheiten einfach miteinander kombinieren können also das wäre das generative Grammatikverständnis, wir können die einfach miteinander kombinieren, dann haben wir die Einheit hier, die Einheit hier regelkonform bilden wir sie und dann produzieren wir sie und das machen wir ad hoc, ohne dass wir auf einer normbasierten Grammatik die kognitive Grammatik oder kognitive Linguistik allerdings geht davon aus, naja, ganz so einfach ist das nicht. Wir müssen die Bedeutung aus dem Gebrauch ableiten. Und die Bedeutung von sprachlichen Einheiten entsteht überhaupt erst aus dem Gebrauch. Und auch erst die Strukturen entstehen aus dem Gebrauch, und zwar die Strukturen ihres Sprachwissens. Es ist also mitnichten so, und das unterscheidet äh, desusiert durchaus zwischen Lang und Parole, also das heißt zum einen der Fähigkeit, der Kompetenz des Sprechers ähm, bestimmte sprachliche Strukturen ähm, so zu ordnen, zu kategorisieren. Das ist das Sprachwissen. Ja. Ähm, und dann haben wir die fertig. also es wäre die Fähigkeit, dann haben wir die Fertigkeit, ähm, daraus adäquat äh, sprachliche Konstrukte zu bilden. Also Long, Paul, der systemische Bezug und der Sprachgebrauch. Und wenn man sich den Sprachgebrauch tatsächlich anschaut und darauf konzentriert, dann beobachtet man, dass die Strukturen des Sprachwissens dass man nicht mehr als systemisch betrachtet, aus dem Gebrauch selbst erwachsen und das für den einen oder den anderen überhaupt nicht klar ist, warum unerklärlich ähm, ein regelkonformes Wort aus zwei Einheiten sein soll, das dann ad hoc gebildet wird. Das wäre der Ansatz der generativen Grammatik. Und äh, de Sousur hat, den, an, hat dieses Verständnis meiner Auffassung nach nicht sondern da geht es im Wesentlichen nur darum, um einen Beschreibungsansatz zu finden, der die Segmentierung von sprachlichen Elementen klar macht, aber nicht darum zu zeigen, ähm, wie das Ganze regelkonform gebaut ist. Also er hat durchaus ein Verständnis von Sprachsystem und Sprachgebrauch. Äh, nur wird in der kognitiven Grammatik, kognitiven Linguistik, der Sprachgebrauch etwas höher äh, bewertet. So. Ein Beispiel: Dieses Fahrrad ist nicht unbrauchbar. Das wäre eine doppelte Verneinung, äh, wie Sie das schulgrammatisch gelernt haben. Ist Im Standarddeutschen äh, würde das bedeuten, das Fahrrad ist brauchbar. Äh, in vielen Varietäten äh, des Deutschen äh, wäre diese äh, Verdopplung von Verneinungsmarkern äh, eher eine Verstärkung, also im süddeutschen Raum, also im bayerischen, alemannischen können Sie damit, äh, vor allen Dingen im Bayerischen, können Sie damit eine Verstärkung ausdrücken. Also er hat niemals nicht geraucht, ja, also er hat noch niemals, niemals, nie, nicht geraucht, er hat noch niemals, nicht keine Zigarette geraucht, wäre dann im Sinne von, der, im Himmelswillen, äh, er hat noch nie, niemals, wirklich nie äh, überhaupt geraucht. Ein ähm, Artikel dazu zeige ich Ihnen, wenn Sie Interesse haben, können Sie den gerne lesen, der ist gerade erst erschienen. Mir kommt es aber im Wesentlichen auf zwei Dinge an, nämlich... Die, können wir die morphologische Negation mit UN? Ähm, sind es handelt es sich dabei um kompositorische Einheiten und eine proklitisch angeschlossene Negationspartikel wie im mittelhochdeutschen, also haben wir hier eine Präfigierung. Oder werden mit UN serienmäßig Lexikoneinheiten gebaut, die je einen eigenen Konstruktionsstatus haben. Also das geht eher in die Richtung ähm, äh, zunächst Ling, aber die... Eigene Bedeutung wäre dann die, dass man das unerklärlich und erklärlich äh, eben nicht sich nur dadurch unterscheiden, dass das eine das andere negiert, sondern es hat auch andere Gebrauchszusammenhänge. Und das würde ich Ihnen ganz gerne bei unbrauchbar jetzt einmal zeigen, wie sich das darstellt. Ja, also brauchbar versus unbrauchbar. Auf der einen Seite hätten wir so eine kompositorische äh, Lesart, also es wird einfach ein Negationspartikel angehängt, das würde zur Konsequenz haben, dass es keine Differenzen im Gebrauch gibt, also keine Kollokationsdifferenzen. Kollokationsdifferenzen sind Assoziationsmaße, die anzeigen, wie eng, unbrauchbar oder brauchbar mit anderen Wörtern im Sprachgebrauch gemeinsam auftaucht. Wenn das so wäre, also wenn es keine Kollektionsdifferenzen gibt, dann haben wir ein, äh, einen Hinweis darauf, dass es sich hier um eine formale Verneinung handelt. Also genauso, also wir haben UN und wir haben ein Adjektiv, wir setzen es zusammen und dann setzen wir es regelkonform ein. Ähm, die Vermutung liegt aber nicht so weit weg, dass man sagen könnte, ja, es könnte auch konstruktional sein, das heißt, es bildet eine eigene Einheit und es können deutliche Kollokationsdifferenzen beschrieben werden. Also ich kann brauchbar und unbrauchbar nicht im selben Kontext verwenden. Damit will ich jetzt Sie im Seminar Morphologie an dieser Stelle noch gar nicht so sehr ähm, beschäftigen. Das ist eine äh, Kollokationsübersicht aus dem äh, digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache zu brauchbar und unbrauchbar. Und Sie sehen, hier sind äh, gerankt nach, dem, nach der Stärke des gemeinsamen Auftretens unterschiedliche ähm, äh, Wörter, die häufig mit, im Umfeld von brauchbar auftreten. Also ähm, brauchbar und tüchtig ist halbwegs brauchbar. Das ist ein brauchbarer Begriff. Ja? Ähm, das ist eine brauchbare Alternative und ein brauchbarer Ersatz. Also wenn Sie die Beispiele hören, diese Zusammenhänge, dann haben Sie schon so ein Gefühl, wie brauchbar eingesetzt wird. Und wenn wir eine formale formalen Zusammenzug hätten zwischen Un- und äh, dem Adjektiv brauchbar, dann müssten diese Kollokationsumfelder bei unbrauchbar genauso aussehen. Das tun sie aber nicht. Also wir haben natürlich ähm, sowas wie ähm, brauchbar, weil es unbrauchbar brauchbar sehr eng zusammensteht. Das ist keine Frage, ist aber nicht so interessant. Interessant wird es hier. Möbel, Sperrmüll, unbrauchbare Proben, Geräte, Waffen, ja, und Begriffe. Begriffe ist tatsächlich derjenige, also wir haben brauchbare und unbrauchbare Begriffe, wo wir ein gemeinsames, ähm, gemeinsames Auftreten haben, allerdings mit einer leichten Tendenz, Sie sehen das hier, ja, ähm, äh, gibt es eine leichte Tendenz zu brauchbar. Es sind brauchbare Begriffe und da ist zu vermuten, wenn negiert wird, dass man dann zum Beispiel sagt, das ist ein nicht brauchbarer Begriff. Ähm, also es ist mitnichten so, dass Uh, unbrauchbar die einfache Negation von brauchbar wäre, denn wenn das so wäre, würde man hier auch nicht Belege für nicht brauchbar aufgeführt haben und dann sehen die Kollokationsmaße ganz identisch aus. Tun sie aber nicht. Ja? Ups. Auch die Verteilung, das will ich Ihnen mal ganz kurz zeigen, ähm, ist nicht so ganz ähm, äh, äh, folgt nicht so ganz einer klaren Kurve. Nur, Sie sehen, es gibt eine leichte, wenn man sich das 20. Jahrhundert ein bisschen anschaut, es gibt eine leichte abfallende Tendenz für unbrauchbar, aber das heißt, hier kommt brauchbar so ein bisschen hoch. Ja. Ähm, allerdings haben wir eine sehr starke Konjunktur für unbrauchbar, gerade ab den 1990ern. Interessantes Phänomen, habe ich nicht weiter verfolgt, könnte man im Seminar aber machen. Also wie verschieben sich solche ähm, ähm, Gebrauchsverläufe und Gebrauchstendenzen für bestimmte ähm, Wortbildungs-, ähm, für bestimmte Wörter, die, aus, ähm, also die mit Präfix gebildet sind, hier im Sinne des, der Negationspartikel un. So, typische Beispiele. Ähm, das habe ich Ihnen mal gezeigt. Also, was äh, äh, kommt äh, vor allen Dingen besonders häufig mit brauchbar vor? Also, wir haben hier zum Beispiel ein, eine Negation mit nicht mehr brauchbar. Ja, die äh, sind nicht mehr brauchbar, sind nicht mehr brauchbar sind nicht mehr die nicht mehr brauchbare Vorstellung, das heißt, die ist lemmatisiert auf die Normalform zurückführt. Und ein ganz spezifisches Muster, etwas ist nicht mehr brauchbar. Ähm, bei unbrauchbar sieht es anders aus. Hier sind ganz typische Zusammenhänge in den Kobra mit zwischen unbrauchbar und machen. Also jemand macht etwas unbrauchbar. Und wenn man das Ganze dann zusammenhängt und das an das vorangehende Beispiel anschließt, dann wäre ein prototypisches Beispiel für, äh, für brauchbar, das Fahrrad ist nicht mehr brauchbar. Während äh, für unbrauchbar ein prototypisches Beispiel wäre, er hat das Fahrrad unbrauchbar gemacht. Wenn Sie intuitiv auf Ihren eigenen Sprachgebrauch hören, können Sie das vielleicht bestätigen, das würde mich interessieren, können wir gleich in der Diskussion erläutern. Und damit würde ich heute diese erste Übersicht abschließen und ähm, mit Ihnen jetzt gemeinsam in die Diskussion gehen. Den einen oder die andere sehe ich jetzt gleich in der Konferenz, da freue ich mich schon sehr drauf. Und alle anderen dann in der nächsten Woche. Und bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Und um Open Educational Resources ein wenig weiter nach vorn zu spülen, sehen Sie links zwei Videos, ähm, einen Hinweis auf den Kanal. Wenn Sie wollen, schauen Sie noch ein Stück weiter, abonnieren Sie den Kanal, liken Sie das Video, läuten oder drücken Sie die Glocke, damit Sie Benachrichtigungen bekommen, wenn ich neue Inhalte ins Netz stelle. Bis dahin bin ich Alexander Lasch und nun raus. Ciao.